In diesem Video wird Ihnen erklärt, wie Sie einen Lückentext in Ihrem Kurs einbauen können. Achtung! Dies ist erst möglich, wenn Sie bereits ein Layout für ein Quiz erstellt haben. Vergessen Sie nicht, auf Bearbeiten einschalten zu klicken. Falls Sie noch kein Quiz angelegt haben oder Sie damit noch Probleme haben, fertigen Sie zunächst das Quizlayout mit Hilfe unseres Tutorials Rätselrunde ein Quiz in Moodle einrichten an. Um einen Lückentext einzufügen, gehen Sie nun wie folgt vor. Klicken Sie auf Bearbeiten einschalten und wählen Sie dann durch Anklicken das Quiz aus, in dem Sie einen Lückentext einrichten möchten. Klicken Sie in dem sich dann öffnenden Fenster auf Testinhalt bearbeiten. Das finden Sie auch unten links unter Testadministration. Es öffnet sich die Fragenübersicht des Quizzes. Wählen Sie dann rechts unten Hinzufügen und danach Frage hinzufügen aus. Es öffnet sich ein Pop-up, das Ihnen verschiedene Fragetypen zur Auswahl anbietet. Klicken Sie hier auf Lückentexte close und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf Hinzufügen. Jetzt öffnet sich die Einstellungsseite für den geplanten Lückentext. Geben Sie dem Lückentext einen aussagekräftigen Titel, zum Beispiel Frage 2 oder Lückentext. Übertragen Sie den vollständigen Text samt der Wörter, an deren Stellen später Lücken sein sollen, in das Fragetextfeld. Wenn Sie den Text in digitaler Form, in einem Internetbeitrag oder in einer Textdatei vorliegen haben, dann können Sie den Text einfach markieren und mit dem gleichzeitigen Drücken der Tasten STRG und C kopieren. Dann brauchen Sie nur noch einen Mausklick in das Fragetextfeld zu machen und dort STRG und V gleichzeitig drücken, um den Text hier einzufügen. Um festzulegen, anstelle welcher Wörter Lücken erscheinen sollen, müssen Sie diese jeweils mit der Maus markieren. Es können auch mehrere nebeneinander stehende Wörter gleichzeitig ausgewählt werden. Klicken Sie anschließend in dem Menüband auf den Lückentexteditor. Er ist im Menüband unten rechts zu finden. Es erscheint ein Pop-up mit verschiedenen Antwort- und Präsentationsmöglichkeiten. Diese Möglichkeiten werden Ihnen im nächsten Video erklärt. Drücken Sie nun auf Ihre gewünschte Antwortmöglichkeit. Nehmen wir als Beispiel Multiple Choice S. Das bedeutet, es werden verschiedene Antworten vorgegeben, von denen nur eine richtig ist. Diese werden direkt im Text präsentiert. Es öffnet sich ein neues Pop-up. Hier werden die Antwortmöglichkeiten für die Lücke erfasst. Die markierten Wörter sind als erste Antwortmöglichkeit eingetragen und mit 100% bewertet. Sie müssen nun auf das Plus drücken, um weitere alternative Antwortmöglichkeiten festzulegen. Legen Sie fest, wie viel Prozent der Punkte durch die Antwortalternativen gewonnen werden können. In jedem Fall sollten Sie falsche Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Auch wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, die Antworten mit einem Feedback zu versehen. Klicken Sie anschließend auf Einfügen. Jetzt sehen Sie im Text anstelle der markierten Wörter einen Code, der anzeigt, dass die gewünschte Lücke eingerichtet wurde. Wenn Sie alle Lücken auf die beschriebene Weise festgelegt haben, können Sie auf Fragetext entschlüsseln und prüfen klicken. Drücken Sie nun auf Änderung speichern. Klicken Sie anschließend in der Fragenübersicht auf die Lupe rechts mit der Vorschau der Frage. Es öffnet sich ein neues Pop-up und Sie können kontrollieren, ob die Lücken Ihren Vorstellungen entsprechend eingerichtet wurden. Fertig ist Ihr Lückentext.